Nimmst dich wunder, was Elektroniker bei Franke macht? Komm doch mit! Wenn du bei uns die Lehre machst, wirst du lernen, wie wir Platine entwickelt und die in unseren Kaffeemaschinen einsetzt. Franke Kaffeemaschine hier in Arpig baut Kaffeemaschinen für einen professionellen Markt und unsere Maschinen sind weltweit zu finden. Alle Maschinen, die Franken draufsteht, sind bei uns hier zu gebaut worden. Wenn Mathematik und Naturwissenschaft deine Leidenschaft sind und du gerne Verantwortung übernehmen willst, passt es sehr gut in unser Team bei Franke. Wenn du bei unserem Team anfängst, wirst du herzlich begrüßt und natürlich können wir Kaffeemaschinen bauen. Der Kaffee da ist gratis. Nach deiner Lehre bist du sehr gut gewappnet für den Berufsalltag oder wenn es dich sehr interessiert und mehr wissen stehen dir viele andere Bildungswege offen. Man sollte offen sein für alles, weil egal ob im Job oder in der Berufsschule, man wird jeden Tag mit Neuem konfrontiert, was ab und zu schwerer oder auch einfacher ist. Wir haben noch einen Platz für dich frei. Bewirb dich doch jetzt.